Hey Leute, willkommen zu dem dritten Tutorial in der Arduino Reihe. Heute wollen wir diese LED hier auf dem Board mit, dem, mit der Beschriftung L wollen wir zum Blinken bringen. Und das einzige was wir dafür brauchen, ist einmal den US das USB-Kabel und den Arduino. Als erstes öffnen wir die Arduino Software. Nun haben wir hier schon was stehen, was auch sehr nützlich ist, weil wir es sowieso brauchen. Von diesem Void-Setup machen wir erstmal diese Beschriftung hier weg. Und bei dem Void-Loop auch. So, in dieses Void-Setup müssen wir erstmal den Pin-Mode von dem PIN 13 als Output einstellen, da an dem PIN 13 diese LED-L angeschlossen ist. Dafür schreiben wir Pin-Mode, Klammer auf, 13, weil es PIN 13 ist, Komma, Leerzeichen, Out. Klammer zu und Semikolon dahinter. Das Semikolon sollte man niemals vergessen. Nun, damit es ein bisschen ordentlicher ist, packen wir es gerade noch so untereinander. In das Volt-Loop schreiben wir nun dieses Programm. Als erstes wollen wir die LED einschalten. Dafür schreiben wir digital DigitalWrite. Damit schreiben wir einen digitalen Wert auf einen Pin. Nun wählen wir Pin 13, da wir den als Output genommen haben, und setzen ihn auf High. High bedeutet so viel wie an. In der Arduino-Software ist low aus und high an. Semikolon dahinter, dann warten wir mit Delay, Klammer auf, 1000, Klammer zu. Hiermit warten wir 1000 Millisekunden, das ist eine Sekunde. Nun schreiben wir wieder Digital, Write, Klammer auf, 13 und jetzt. Low, da wir es wieder ausschalten wollen. Danach soll das Programm nochmal Delay 1000 Millisekunden warten. Dann ist die Klammer wieder zu und wir haben eigentlich schon das Programm geschrieben. Nochmal zur Erklärung. Hier sagen wir in dem Programm, dass der Pin 13 Output ist, da an dem Pin 13 die LED schon angeschlossen ist. Dann sagen wir dem Arduino, er soll auf den Pin 13 Spannung anlegen mit dem Kommand digital write 13 high dann warten wir eine Sekunde, das sind 1000 Millisekunden danach sagen wir nochmal, er soll auf den Pin 13 keine Spannung mehr anlegen, also low danach warten wir nochmal 1000 Millisekunden, das ist eine Sekunde wenn ihr das gemacht habt, klickt ihr einfach oben auf diesen Pfeil, wo dann steht hochladen dann speichert ihr es unter einem Namen zum Beispiel blinkende LED Speichern Jetzt sieht man hier unten, dass es hochgeladen wird Jetzt haben wir aber eine Sache noch vergessen und zwar haben wir den Arduino nicht angeschlossen. Das mache ich jetzt erstmal Jetzt habe ich den Arduino angeschlossen und wenn wir jetzt nochmal draufklicken merkt man, aha es geht sofort los und es ist weiter. Und jetzt blinkt es. Das ist jetzt ein langsames Blinken mit einer Sekunde Warten. Nun wollen wir es aber schneller machen und geben zum Beispiel ein als Delay 200 Millisekunden. Das sind 0,2 Sekunden. Klick nochmal auf Hochladen. Und jetzt blinkt die LED noch schneller. Nur mal zum Test können wir auch mal 10. Millisekunden machen, was extrem schnell ist und ihr werdet was Lustiges bemerken. Die LED leuchtet. Es sieht immer nur so aus, als würde es leuchten, weil die LED blinkt schneller als unser Auge es wahrnehmen kann. Deswegen können wir die Geschwindigkeit wieder höher setzen auf 100 Millisekunden. Und nun können wir es schon wieder sehen. Das war es auch schon mit dem Tutorial. Ich hoffe euch hat es gefallen. Lasst eine Bewertung da. Bis dann und ciao.